Total, total, ganz anderes, ganz komplett, komplett. Lass mich erklären. Komplett anderes Video. Kein Motorrad, kein Sport, anders. Ich habe einfach Spaß dran, mit euch, mit dir, allen, allen Ernstes, irgendwas, auch was anderes, was ich im Leben mache, zu teilen. Und es ist. Ähm, der erste ist so richtige Frühlingstag, Freitag, Freitagnachmittag, Spätnachmittag, Abends. Falls du in sowas natürlich nicht interessiert bist, bin ich dir nicht böse, wenn du das Video nicht anschaust. Aber es macht einfach Spaß. Ich habe auch ein anderes Hobby. Zuerst muss ich ein Auto waschen. Das schaut aus ähm, Waschanlage hat schon Zug gehabt. Man braucht für einen Sprint eine Spezialwaschanlage. Hm. Freitagabend ist ja keine gute Idee. Nein. Ja. Was gibt es Pizza. Hm. Hm. Nicht so, schlecht. so, die Kunst wird so ein bisschen zu so sein. Ähm, die Kamera jetzt, weil ich möchte ein bisschen so ähm, quasi Donau bei Sonnenuntergang machen. Ähm, so in Verbindung mit, wo ist die Sonne, wenn sie untergeht. Äh, wo habe ich aber äh, eine schöne Bildkomposition und also somit äh, die Challenge, wie richte ich jetzt die Kamera aus? Ich nutze dafür hier diese, diese App, diese ähm, Fotopilz-App. Die zeigt mir genau, wann die Sonne untergeht und vor allem, äh, wann die dann an welcher Stelle ist, sodass ich die Kamera ausrichten kann. Und Komposition dafür finde, habe ich jetzt noch nicht, Muss ich mal weiterschauen. <Musik> Das ist ja wieder, wieder mal gar nicht so einfach. Ich will ein bisschen so auf die Linien schauen, also sprich der Weg führt zu dem Sonnenuntergang, das Wasser führt in den Sonnenuntergang und da habe ich bis jetzt gar nichts gefunden. Was man so hundertprozentig zusagt, jetzt habe ich noch so also circa eine Stunde Zeit, dann wird schon langsam weiter runter gehen. Jetzt mache ich noch mal von vorne an. Schauen wir mal, Hat immer was zu tun. Ne? So, ich habe jetzt eine Position gefunden. Laut meiner Fotopilz-App geht die Sonne jetzt exakt da dann unter. Ich habe jetzt hier die Sony A7R3 mit dem 70-200 von Canon, adaptiert auf äh, mit dem Sigma MC-11 Adapter, das funktioniert zum Foto machen eigentlich ganz gut, zum Video machen eher weniger. Äh, um kurz mal die Einstellungen zu zeigen. Fokus, fokus, fokus. Ich bin jetzt hier auf Blende 9, ISO 50, natürlich ISO so wenig wie möglich, Blende 9, weil ich habe es probiert. Das Objektiv ist mit Blende 9 einfach am schärfsten und somit, warum soll ich eine andere, eine andere Blende nehmen? Das ist denn hier los? Äh, vom Ich habe bewusst jetzt ein Tele, äh, Teleobjektiv genommen, weil ich will halt irgendwie diesen komprimierten Look ein bisschen haben und wenn jetzt dann hier im, im Hintergrund äh, hier im Hintergrund die Sonne dann untergeht, dann muss das eigentlich ganz cool ausschauen. Die Abendstimmung. Mehr. Laufen jetzt irgendwelche Leute rum. Man kann nicht alles haben. Ähm, ich werde mir jetzt noch ein Bier aufmachen, sonst habe ich wieder dabei. Warten, bis die Sonne untergeht und dann schauen wir uns mal das Foto an. Oder auch nicht. Yep. Uh. Boah, ein paar mega geile Fotos macht. Mega Sonnenuntergang war der absolute Hammer. Äh, ich zeige die Bilder am besten im Video. Ich glaube mein Akku ist gleich leer. Es wird jetzt auch schon langsam finster. Ja, ich geh mal hier kurz durch. Mal kurz so seht. So Mega geil, Sonnenuntergang gehabt hier, ne? richtig cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe ein Bier genossen, ich habe ein bisschen entspannen können, habe nebenbei noch ein bisschen mit ein paar von euch telefoniert und jetzt muss ich zurück zum Sprinter. Es sind circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, alles wird zurücktragen und dann vielleicht schneide ich noch das Video. Also, jetzt habt ihr mal ein bisschen Einblick gehabt in mein Hobby, was ich so quasi neben dem Motorradfahren, neben dem Arbeiten noch so alles mache. Ich stehe einfach auf Kameras, ich mag Technik, ich mag ähm, äh, Thema Licht, ich mag mich damit beschäftigen, ich mag mich damit auseinandersetzen. Ähm, man braucht ein bisschen so einen Ausgleich. Wenn ihr noch mehr Interesse an dem habt, was ich so alles nebenbei noch alles mache, was ich für Hobbys habe, was ich so wie mein Tagesablauf ist, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht mache ich darüber mal was. Also bis dann. Ciao.